Es freut mich so sehr, euch in die Table Ronde, in der Podiumdiskussion oder an meinem Tisch, meine Wohnzimmer einzuladen. Und ich bedanke mich herzlich, dass Sie so weit, nicht so, so weit jetzt, die letzte Etappe, aber bis zu Berlin geschafft, heute Abend mit mir zu reden. Es geht um das Thema Exil, Thema an die künstlerische goldene Exil, mehr oder weniger. Und ich würde äh, dich, ich würde du zu uns vielleicht, Asana, und äh, ich schlage dich vor, Asana Puyikawa mhm. und Driss Uadai. Asana, du kommst aus Japan ja. und Driss, du kommst aus Marokko erstmal und Algerien, würde ich sagen. Also da könntest du später... Ich bin in Marokko geboren, ja? weil meine Eltern in Exil in Marokko waren. Voilà, sonst bin <lacht> ich eigentlich Algerier. Ist. Meine Eltern sind auch Algerier, okay. aber es ist ein Nachbarland ja. und es ist eigentlich gleich äh, von allen Ecken her, von Kultur her, von allem. Okay, ja. sehr, sehr, sehr, sehr gut. Aber das werden wir durch das, das Gespräch ein bisschen mehr äh, wissen, worum, worum es geht. Äh, warum? In diese, ich habe dieses Titel Exil genommen. Es ist natürlich nicht die Exil in erster Reihe wie heute, man sieht Flüchtlinge in den, in den Straßen von ganz Europa, Afrika und Asien und so weiter, also beim Krieg, bei, beim, beim Umweltproblem, sondern ich wollte auch in, in, in entwickeln, einen eine, eine, eine Gedanken über die Kunst. In der Kunst, es gibt auch viele Künstlerinnen und Künstler und nicht nur, die haben sie sich bewegt, Vorher wegen des Kriegs, äh, dem Zweiten Weltkrieg oder so, wegen einer anderen Kultur, die wurden weggeschmissen oder in andere Länder, andere Kontinente. Und heute, äh, äh, wer bin ich, aber heute, es ist da oft, die Künstlerinnen und Künstler gehen in einen Ort, was es dieses Ort mehr brachte, mehr bringt, als das geborene Ort. Also das, was für mich traf, ich bin aus der Schweiz geboren und jetzt wohne ich das mehr als 20 Jahre in Berlin. Aber Berlin für mich ist ein Ort, wo ich fühle mich mehr entfalten als damals in der Schweiz, wenn ich ganz jung war. Und ich ahne, wer weiß, Asana, wie, wie bist du, was ist dein Weg, warum, warum bist du nach Deutschland, ist es für deine Kunst? Mhm. Also ich habe das Mal in Japan europäische Kunst studiert und damals hatte ich schon so eine Idee. Ich wollte mal einfach sehen, wie die Künstler hier in Europa wohnen und leben. Und wie die Leute in Europa so denken, über die Leute, die Kunst machen. Das wollte ich wirklich sehen. Und äh, ich wollte erstmal nur sieben Monate in Deutschland bleiben und äh, Sprache lernen und die Städte durchgucken, aber doch bin ich ein bisschen länger geblieben und jetzt vier Jahre lang bin ich in Deutschland. Und ich habe für Deutschland äh, entschieden, äh, also die anderen europäischen Städte, Frankreich oder Belgien oder Italien, fand ich auch interessant. Aber ich dachte, vielleicht die deutschen Leute sind und haben, deutsche Leute haben viele Ähnlichkeiten wie japanische Leute und ich bin nicht so abenteuerlich. Deswegen wollte ich so solche Länder gehen, die ähnliche Gedanken wie ich machen. Und deswegen habe ich für Deutschland entschieden. Ja. Ich äh, sehe ein bisschen deinen deine Weg. Du hast das auch in, in Hamburg studiert ja. äh, als Meisterschülerin mhm. und vorher ja. hast du in Tokio auch studiert. Und ich habe nicht in Tokio studiert, ich habe in so Aichi prefektur in Japan studiert. Ah, Dort okay. habe ich europäische Kunst studiert. Ja, Ja, aber schon sehr früh in den Kunst. Also das war mhm. schon ein, ein, ein Wunsch in der Kunstwelt, Breitwinkel zu leben. Ja, ich fand und die Leute, die Kunst machen, schon so etwas interessant und ich dachte, sie haben ähnliche Ziele, was ich so auch habe. Und eigentlich meine Eltern möchten, dass ich was anderes so lerne oder studiere. Aber ja, ich habe für mich entschieden und ich bin sehr glücklich damit. Ja, das verstehe. Ja. Aber das muss ein großer Sprung zwischen deiner Geburtskultur, mhm. deine Kultur, als ja. Ja, wo du geboren bist, deine Eltern ja. und so, ja. und in Deutschland, das ist schon ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Und, ja, das stimmt, so große Unterschiede. Nicht nur aussehen, sondern wie sie reden und wie, was sie essen, oder? Und ja. was sie anziehen und wie die Männer und Frauen umgehen können überhaupt. Das ist auch ganz anders. Ja, ich bin eine Frau und äh, so Japan ist relativ. Konservatives Land. Und ich bin nicht in einer Stadt äh, aufgewachsen, sondern in einem kleinen Stadt. Und meine Eltern sind äh, sehr konservativ und äh, zu vergleichen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich hier als eine Frau wohne. Und, mhm. ja, hier finde ich so viele Möglichkeiten für Frauen. Oh je, schon. Ja, ja, ja. ja und dann natürlich und auch für deine Kunst. Ja. Das ist dann auch eine Plattform für eine Frau, Künstlerinnen, ja. Künstlerin. Ja. Viel, also gibt es oft eine Möglichkeit mehr einfacher, also es ist immer sehr kompliziert aber das mhm. ist ein anderes Thema. In Deutschland, als in Japan für eine Künstlerin. Ja, das stimmt. Also hier, hier auch als Künstlerin zu, also zu leben oder und und, also ich denke, viele Leute denken, also manche Leute denken nicht Künstler als einen Beruf, sondern als ein Hobby. Und mhm. ich habe solche Leute auch nach dem Studium kennengelernt und das war auch interessant. Und, aber trotzdem, es gibt mehr Möglichkeiten, hier in Deutschland als Künstlerin zu überleben. Und deswegen bin ich sehr glücklich hier. Hier. Also ja, hier, in Deutschland. Ja, das ja das ist super. Ja, das ist super aus. Also, ja. Dann werde ich dann, dann Dries auch fragen, mehr oder weniger die gleiche Frage und dann sprechen wir weiter. Ja, ja Dries, du, äh, wir kennen uns ein paar Jahre her, äh, no. eineinhalb oder yeah. zwei Jahre schon. Und ich begrüße dich auch herzlich und vielen Dank, dass du ja, von Düsseldorf danke die heute auch gekommen bist. Also wie gesagt, du hast äh, in äh, Algerien, Marokko schon in Exil von deinen Eltern. Und du hast äh, studiert Architektur erstmal in Alger. Genau. Dann, und dann bist du nach Paris gegangen. Und dann von Paris nach Düsseldorf. Also wirklich so eine Reise trotzdem schon. Oder? Ja, also ähm, ich habe auch ein bisschen Kunst studiert in Algerien. Ja. Äh, in der Kunsthochschule. Äh, in den 80er Jahren. Also davor tatsächlich ein bisschen Architektur, ein Parcours sozusagen, weil ähm, ich habe mein Architekturstudium eigentlich nicht abgeschlossen und dann bin ich zur Kunsthochschule gegangen in Algerien, das war ähm, in, äh, im Jahr äh, 85, 1985 und äh, eigentlich hab habe ich, hab ich, hab ich, hab ich immer von Kunststudium geträumt, aber damals in Algerien war das nicht so sehr überzeugend. Es gab auch keine Kunsthochschule. Es gab l'École Nationale des Beaux-arts, äh, de Beaux-Arts. Das ist dann eine, eine Schule, wo man eigentlich so eine Art äh, Kunstabitur macht. Und da war ich eigentlich so weit, dass ich das nicht mehr dass ich nicht machen könnte. Und dann, komischerweise, haben 1955 ist die Kunsthochschule gegründet. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja eine gute Gelegenheit, jetzt in einen ganz anderen, anderen Bereich zu gehen. Wobei ich schon, schon als Kind gezeichnet, gemalt und es gab auch damals in, in Alger eine, eine Kunstschule, das heißt Société des Beaux-Arts, das ist nur so für, für Wochenende und dann, Einmal in der Woche könnten Jugendliche zeichnen, malen, äh, Musik machen. Es gab so eine sehr interessant zum so Geerbt von der französischen Koloniezeit, ja. was ist, wo die, wo die Ateliers äh, wirklich wunderschön waren für, für uns als Jugendliche. Ach, äh, darf ich kurz dich äh, unterbrechen? Tut mir sehr, sehr leid, aber da, ja, dann es. kann man sagen, das war schon am Anfang eine Art von Bewegung für also du hast dich bewegt von Architektur zum freie Kunst damals das genau. also ist schon eine eine Wünsch dich zu also emanzipiert oder eine andere Richtung zu gehen aber wie ist das passiert dass du nach, nach verlassen deine deine deine deine kontinent also afrika also der südafrika, äh, südafrika ja das ist äh, in Na, in genau also, verlassen um nach ja. paris das ist nicht so einfach ja, also Na, verstehst ja. du wie, wie, wie bist du gegangen? Für ja. die Kunst da, zum Beispiel? Ja, ja, also das ist auch, ich wollte dahin jetzt kommen, dass, also die Kunsthochschule war in Algerien, eine, ähm, das war doch nichts. Ich habe dann zwei Jahre da gemerkt, die, die Kunsthochschule hat sich eigentlich nicht... Also es ist die Kunstschule, die zur Kunsthochschule genannt wurde. Das heißt, das, das Studium war jetzt nicht sehr überzeugend. Und damals in Algerien in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, war die, die Lage auch nicht sehr, sehr äh, beruhigend. Und es äh, kommen auch so private Sachen. So mein Vater ist auch gestorben damals in 87. Und da wollte ich, dann, äh, dann habe ich gedacht, wenn ich einmal den Architektur äh, verlasse und Kunst wirklich möchte, dann muss ich ihn ausladen. Ne? Und so kam ich dann äh, auf die Idee, äh, dann raus von Algerien nach Frankreich. Äh, du schon Das Französisch? ist das klassische Weg eigentlich für Algerien, ja, wegen der Sprache. Sprachst du schon Französisch? Damals? Hast ja klar, ich bin in Französisch eingeschult. Also ich, komme, ich bin in so einer Nachkriegszeitkind. Ja, ja, nee, ich weiß es, wie müsst ihr alles <lacht> erklären oder so. Oder? Doch, ja, in, in meiner Zeit war die Schule noch äh, Französisch ja, und ja, dann ja. kam die Arabisation das, ja. äh, danach. Ich ja. weiß das, aber ich meine, die Publikum weiß das. Genau, nicht. Ja, klar, das ist, äh, in, äh, also ich meine, Algerien ist 1962 äh, unabhängig geworden ja, ja, ja. und die, das französische System ist noch bis heute eigentlich in bestimmten Bereichen noch äh, Sehr stark. Äh, vorhanden, ne? ja. auch in Amt und so. Also auf jeden Fall äh, war dann die Idee, nach Frankreich zu gehen, weil es ist einfacher, man hat auch Verwandten, Freunde, äh, die Sprache ist einfach. Aber damals habe ich auch von Düsseldorf, von, äh, von also ein bisschen die, die Kunstszene in, in Deutschland gehört. Vor allem äh, Mitte der 80er Jahren äh, Düsseldorf mit äh, Joseph Beuys und so. Das äh, könnten wir schön gehen, äh, mitkriegen, was da los war. Und komischerweise hatte ich Freunde in, in Köln gehabt, ein, ein paar die mich eigentlich nur zum, zum, zum Besuch eingeladen, ne? dann kam ich dann zu denen und die, äh, mit denen waren wir in Düsseldorf kurz mal, zum äh, einfach mal so die Stadt zu besuchen und, äh, und dann waren wir noch in der Kunstakademie und auf einmal kam mein Freund an und sagt ja was hältst du davon, wenn du dich da bewerbst? und so ist die Idee, die Idee entstanden. Ne? Ich habe nie an Deutschland gedacht, Erstens wegen der Sprache, zweitens äh, wegen finanzieller äh, Möglichkeiten und so weiter. Ich, hatte, ich könnte keinen, dann sagt er, ja, versuche es Ellen und mal gucken, wie das ist. Ja, und ja, jetzt bin ich hier. Die so. genau. <lacht> es ist ein so lange, also ich kann die Geschichte jetzt noch lange mich da äh, auch nee, okay. ausbreiten. Also sagen wir mal, das hat, äh, es gibt auch ähm, mehrere Möglichkeiten, die, also mehrere Zufälle, die das ermöglicht haben. Und das Wichtigste, ich habe auch meine Frau kennengelernt in Düsseldorf äh, und äh, sie war dann sehr, sehr hilfreich, um überhaupt äh, einige Sachen zu überwinden. Also. Glücklich, Super. Die, Aber das kann ich springen zu Asanand, also aber ich habe auch eine Frage an ihr, wegen die Sprache, weil bei... Also, äh, es war wesentlich auch nicht einfach Deutsch zu lernen. Wie, wie hm? ist das passiert? Weil du bist auch wegen äh, Studium gegangen von Tokio nach, mhm. oder von, von Japan zu Hamburg oder war wo? Genau, also nicht wegen des Studiums bin ich hier gekommen. Und dann wollte ich nur die Leut, äh, Leute sammeln oder und, äh, und dann in ja. Zehn Monate lang in Leipzig mhm. habe ich die deutsche Sprache gelernt. Und oh. dann, ja, so habe ich. Erstmal und danach habe ich ja mehrere Wege gelebt und durch die Freunde habe ich die Sprache gelernt. Aber das ist immer sehr schwierig. Ach, das ist schön zu hören. Ja, ja. ja. Also, ja, manche Wörter kann ich gar noch immer noch. Nicht ich kann das. Sprechen. Ich kann das. Ja, <lacht> ja also das R und L kann ich immer noch nicht unterscheiden. Ja. Und meine Freunde sind nett und sie korrigieren meine Aussprache. Trotzdem das schaffe ich nicht, obwohl ich 30 Minuten das übe. Und sie verstehen, ah, okay, das ist wirklich schwierig für Hasana. So denken Sie? Mhm. Ja. ja. das ist schon eine, eine Herausforderung, eine von, von besonders von der ganze die Schrift, die ganze Ideogramm und so, das ja. passend von der ganze. Also es ist ein Sprung von, mhm. von wo auch, deine, deine Schrift ist anderes als so arabische, als Ach, ja, also von, von der Wurzel, die Wurzel zu ja. eine andere äh, äh, äh, Wurzel zu zu ländern. Ich meine, manchmal ich habe ich das Gefühl, also, wohl, bei, mir, bei, bei meiner Sprache, Französisch mhm. bis zum Deutsch, es ist so, die Buchstaben sind fast ähnlich. Also ich meine, wir haben mhm. Umlaut in, in Deutsch nicht in Frankreich, mhm. wir haben eine bon, Kleinigkeit. Also ist, aber das ist absolut einfach, wenn man vergleicht mit einer anderen Sprache wie deine, zum Beispiel oder und, und deine auch Kultur. Also. Aber meine, meine, meine, meine Gedanken geht zum etwas mehr tief, wenn ich darf, ein bisschen mehr vertiefen mhm. über diese, äh, und ich, ich, ich würde wieder die Namen, das ist ein Exil, aber das ist nicht natürlich, das ist zu schwer, zu, zu emotional, das es geht's nicht um Exil bei, in der ersten Reihe, aber es, es, es lief trotzdem mhm. eine kleine Liede von unserer äh, äh, Wurzel. Mhm. Ich weiß nicht, ob da manchmal, man denkt, ah, bei, du hast äh, das Essen, aber das ist viel mhm. mehr so, oder bei, bei dir auch so fantastisch, auch in, in, in, in, in Maghreb, man, man ist so wunderschön auch. Ja. Aber das ist nicht nur die, die, die Küche, sondern die, äh, das Lied, die kommt von Herz und dann mhm. kommt von etwas, die ganz weit weg. Äh, ja. Und man, obwohl ich habe weniger äh, Sprung zwischen meinem Geburtsland. Ja. Und um und, und Deutschland. Ja. Es kommt mehr, vielleicht weil ich alt werden werde, ich weiß es nicht, mehr und mehr dieses Gefühl, hier, es ist nicht, das ist, habe ich zu, zu viel gegessen sogar. Und ich brauche wieder diese Ruhe, das kleine Liedchen von meiner Wurzel, nicht, mein, nicht dass ich äh, überhaupt regional, aber trotzdem, das Sprache zum Beispiel, äh, das Muttersprache für mich ist Französisch. Mhm. Es ist, ich brauche unglaublich viel mehr äh, zu hören und zu lesen, französisch jetzt zum Beispiel, als äh, fünf Jahre her. Und ich, ich weiß es nicht, ich habe dieses Gefühl, ich, ich, ja, es, es, es ist für eine ganze künstlerische Leben, weil Leben ist Kunst. Wir machen uns ja. unsere Kunst, unsere künstlerische Tätigkeit ist auch Teil unseres Lebens, weil wir uns bewegen. Es ist nicht so gemütlich äh, wie beim Zuhausebleiben. Und, und in mhm. unsere eigene Kultur und die eigene Freunde von damals und so weiter und so fort. Ihr habt auch fast auch eine eine eine eine eine Gott gemacht, also wie ein Bäume geschnitten und dann transportiert ja. diese ganze Erinnerung, diese ganze emotionale Sache, mhm. ihre Wissen, ihre Kultur in einen andere Ort. Und das ist das, das, das ist dann, ob das schwer ist für euch da, oder es ist für, für selbstverständlich? Ich, ich denke die Sprache ist zwar wichtig. Das ist ein Instrument, was man äh, tatsächlich äh, benutzen kann äh, in dem Alltag. Aber für uns als Künstler, ich glaube, also ich bin eher so froh, dass ich eine mehr so eine künstlerische Sprache äh, gefunden habe, als jetzt die die deutsche Sprache zu, zu beherrschen. Die deutsche Sprache ist sehr schön. Das ist kein kein Thema. Aber ähm, für so einen Künstler, ich denke, es ist okay, wenn, wenn es, wenn es äh, als Instrument schon äh, da ist, was man benutzen kann, um, um, um, um den Alltag vielleicht. Aber ähm, also ich, ich, ich, ich weiß, dass einige äh, von einigen Ecken der Welt, es ist sehr schwierig, die Deutschsprache. Ich hatte auch damals in der, in der Sprachschule, hatte ich auch ein paar Koreaner gehabt, äh, als äh, äh, Freunde, die haben es echt schwierig. Auch die Aussprache war nicht so. Dann, ähm, dann ist die Rettung halt, äh, aber die, die, Kunst, die, die, die Asiaten, die in der Kunstakademie waren, äh, die hatten, also ich habe das Gefühl, die haben sich alle entfaltet, äh, so äh, künstlerisch. Mhm, mhm. Und für äh, dich, Asana, wie war? Beim Studium. Ja, das Studio nicht nur dieses Bewegen. Von A bis B. eine gute Bemerkung. Ist das? Wir sind bildende Künstler. Wir brauchen nicht unbedingt die die gut sprechen. Aber dieses Bewegung von A ja. bis B. also die Bewegung habe ich gemacht, als ich 26 Jahre alt war. Und damals ja. ich war noch etwas so also jung und noch frisch und ich hatte Lust, alles zu sehen auf der Welt. Aber jetzt, ich, bin, ich werde nächstes Jahr 40 Jahre alt und dann fühle ich mich ein bisschen so, manchmal, so, mir, es macht mich ein bisschen müde, dass, weil die Bewegung noch nicht fertig ist. Ich habe noch nicht so komplett die Deutschland gelernt mhm. und die Sprache ist auch noch nicht komplett. Und, aber ich fand es sehr schön, was du gesagt hast. Du meintest, dass die und dass du sehr glücklich bist, dass du Kunst hast, weil das ist eine Sprache für dich. Ist genau. also für mich das ist noch gar nicht so. Ich wünsche mir auch so, dass ich irgendwann, dass ich so sagen kann. Aber für mich das Kunst ist noch also ich habe Kunst, aber ich fühle mich, dass ich noch so Augen zu bin. Und dann ich muss so machen. Und dann finde ich was, ah, das ist schön. So, so, das ist noch mhm. so mit Kunst, die Beziehung zu Kunst. Ja. Und äh, ja, aber, ähm, und, äh, aber es ist jedes Jahr vielleicht. Besser, so denke ich. Aber ich, ich weiß das nicht. Ich kann nicht so genau sagen, so. ich kann nicht so genau antworten für deine Frage, weil ich nicht selber weiß, ob, es, ob ich noch, ob ich schon gut geschafft habe, die Bewegung von A zum C zu B. Ja, ja. ja, so ist das. Ja, ja nee, es ist zwar nur eine, eine, eine generale Frage, eine ja. allgemeine Frage, weil natürlich es ist es dann ganz vielleicht nie möglich. Oder mhm. doch, äh, ja. wer, wer weiß mehr, äh, das ist, dass die, meine Frage lag mir auch an der, wie kann man das äh, ausdrücken, es ist nicht so, äh, so, so, so einfach auf den, äh, äh, äh, äh, wie, wie kann man so. Äh, ohne, also ich habe diese Gedanken, es ist fast ein luxuriöse äh, mhm. weil wir haben nichts, äh, äh, wir müssen nicht äh, schnell äh, so laufen, mhm. weil es ist bei uns Kriege gewesen oder mhm. eine große äh, Floss von irgendwelchen Ursachen, sehr mhm. sehr dramatisch, sondern wir haben selbst entschieden. Ja. Äh, Driss hat entschieden, du hast entschieden, ja. ich aber ja. entschieden. Wir bewegen, wir gehen an einen andere Ort. Mhm. Und mit, also es ist relativ eine luxuriöse äh, das Entscheidung. Stimmt, ja. also, so sagen. Aber Kunst hat auch eine andere Plattform. Es ist auch nicht so mhm. einfach. Das mhm. hast du auch gesagt mit den Frauen, das ist auch sowieso mehr kompliziert mhm. als äh, für, für, für Männer. Auch in Kunst. Mhm. Wir bewegen, wir versuchen die Beste zu machen, aber mhm. es gibt noch immer noch ein bisschen äh, äh, Komplikation. Aber äh, äh, mindestens was für dich besser hier zu sein als in, in, in Japan und ist bestimmt für dich. Es ist auch äh, für dich auch äh, in, in Düsseldorf, in der, in, ja. der Deutsche, in Umgebung des deutschen Malerei und inspiriert lassen und da auch deine, deine Position, wenn ja. ich darf das so ja, äh, sagen. Das ist auch äh, Das ist ich. auch, ähm, wenn, man in, äh, wenn man sagen wir mal so. In, man sagt, man lebt in Exil sozusagen. Also, Exil ist auch ein sehr. Also es gibt verschiedene Exils. Ja, genau, <lacht> das habe ich da kurz Strukt. erwähnt. Ja. Aber wenn man, sagen wir mal, weit von seinem Heimatland ist oder von seinem Ursprung, man ist in. man ist, Also, da, da, da verschmelzen sich zwei Dimensionen, nah und weit. Man bewegt sich in einem, in einem ganz anderen Zeitraumgefühl. Weil äh, man ist, äh, man ist in, in mehr in der Kontemplation, in der, äh, man ist man, äh, mehr ähm, ähm, in diesen zwei Welten, die sich verschmelzen. Man ist in der, in der Erinnerungswelt, man ist mit der Realität und da ist, ich glaube, ein ganz wesentlicher Moment der, der, der Erfindung und der Kreativität. Ähm, wenn man nur in seinen, in seinen Ursprung sich bewegt, dann vergisst man vielleicht was anderes. Aber wenn man irgendwo anders ist und denkt an seine Vergangenheit, an seinen Ursprung und mit seiner Realität. dann ich glaube es ist mehr fruchtbar, es ist ein fruchtbares Land. Das, das hat man auch in der, also in der Kunstgeschichte, wenn man an, an die ganzen Künstler und Literaten, die, die, die sich bewegt von einem Land zum anderen, äh, dann merkt man eigentlich, dass die auch die tragenden Kräfte in der Kunst sind, da? heutzutage. Ja, absolut. Ja. Aber die meisten war damals, damals, wenn ich darf das so sagen, es war damals äh, mit dem Krieg. Also viele Künstler sind nach Amerika gegangen, es war genau. der Zweite Weltkrieg. Und genau, deswegen ist Exil auch. In, ist, ist, ist genau. ein, äh, es gibt genau. Leute, die gezwungen sind, ihren Heimat zu, zu verlassen. Ja. Es gibt äh, andere, die äh, sich in erster Linie auf, auf Reise gemacht haben, dann irgendwann mal den, äh, dort sich verwurzelt haben. Es gibt verschiedene Ebenen. Ne? Ja, genau. Asana, bist du dann äh, erstmal vorher in, in Deutschland gegangen und dann besichtigen und dann, und dann entschieden? nach Deutschland oder bist du... Ja. ja also das einmal so mhm. geguckt und sagen, ja, das... Ja. Ja, ja. ja, ich habe einmal so geguckt, also Italien und Deutschland und Holland und noch als Schweiz auch, habe ich geguckt und ganz kurz. Und dann, ja, habe ich für Deutschland entschieden. Aber das war zum Beispiel nicht Amerika. Weil also du hast die Welt, die Welt von Europa genannt, also von Nederland von, von ja. bis zum Italien. Aber Amerika ja. zum Beispiel? Das habe ich nicht so damals gedacht. Und ich fand schon die europäische alte Kultur sehr interessant. Und, äh, ja dann doch politisch so und die europäische Politik finde ich interessanter, mhm. denke ich. Ja. In Japan, also während ich noch in Japan gelebt habe, habe ich ein paar Ausländerinnen aus Europa kennengelernt. Aus Deutschland und aus Italien und ich denke aus Frankreich auch, aber aus den USA habe ich in niemanden kennengelernt. Vielleicht das ist das auch der Grund, warum ich hier für Europa entschieden habe. Ja, das bedeutet auch, äh, wie bei Tris und bei, wie vielleicht auch bei mir irgendwie, mhm. es ist natürlich nicht nur die Kunst, wenn man will, ähm, vielleicht weil Amerika die große Malerei oder die große so Künstler, sehr berühmt in Amerika, oder mhm. Düsseldorf oder so, oder Paris oder so, äh, sondern es sind auch die Menschen. Ja. Man trifft ein paar Menschen und man sieht und man wohlfühlt in diese, die, mit diesen Menschen auch. Ja. Und das macht auch sehr viel, äh, ja. die Entscheidung zu treffen, okay, ja. das kann man so wohlfühlen hier und man kann so seine, seine künstlerische Entwicklung auch, äh, da äh, ist das vielleicht doch machbar. Mhm. Ja, das ist ja. auch etwas, ja. das gehört auch zu dem... Äh, ja. Ja. Also ab und zu in Deutschland begegne ich so alte Damen und sie sehen immer so reich aus, sie haben so leuchtende, große Augen, sie tragen so große Brille mhm. und sie tragen so äh, Lock, äh Angelock mhm. und sie begleiten ganz ähnlich und sie sind immer sehr freundlich zu mir und äh, in solchen, so so alte Dame, vielleicht 70, äh, nee, nicht 70, sondern 80 oder 90 Jahre alt äh, und, dann, äh, und äh, das, äh, das treffe ich so immer jedes zweite Jahr und irgendwie, ich nenne sie so eine nette Hexe aus Deutschland und äh, ich freue mich immer, mit diesen Frauen zu treffen. <lacht> aber aber aber ich möchte, also die nein, nein, ja, aber es ist anders. perfekt für meine letzte große Frage für den, für diese Gespräch. Absolut. Zum Beispiel, was bringst du? Und für Dries auch genau die gleiche Frage: Was bringt ihr von ihrer Kultur, in also ihre Background, also, in ihre Arbeiten heute, in ihre, in ihre in, ist das so beeinflusst? in ihre eigene Arbeit. Mhm. Ähm, zum Beispiel in, in Japan gibt es sehr viele Spectre Ghost äh, ja. äh, Echsen, also so bei, bei, in, in, in Deutschland auch Die Krim ja. sind voll mit Echsen und, mhm. und so. Und äh, ich erinnere mich auch äh, von der, der Märchen in in, in deine Kultur und dann in Afrika unglaublich mhm. schon viele Exen, in Art und Weise und so mhm. ist, ist, ist das etwas, das man so denken, denkbar, mhm. wenn ich sehe, ich habe deine, deine ja. Arbeit gesehen, Kolbe-Museum, ich habe das Gefühl, wow, das ist interessant, das ist so eine, eine Mix von, von ein bisschen, ja. also breitwinkel Asien, weil ich wusste nicht, dass erstmal, wenn ich deine Arbeit gesehen mhm. woher du kommst. Und bei dir, Dries, kannst du da auch sagen? Ähm. Ach, Stecktuch verlassen hast du, aber man sieht voll ja, da weißer. Das weiß ist auch, ähm, deswegen habe ich vorher ein bisschen über Erinnerungen gesprochen. Ne? Also ich habe ähm, hab zum Beispiel die Farben. Ne? Farbe habe ich, seit ich in Deutschland bin oder in der Kunstakademie, bin, betrachte ich die Farben ganz anders als in, in Algerien, in meinem Heimatland. Dann für mich sind die Farben hier oder sind, haben die Farben äh, einen ganz anderen Sinn genommen, weil es sind nicht nur die Farben, die ich visuell so, so festhalte, sondern äh, die erinnern mich an, auch an bestimmte Farben in meiner Heimat. Die sind trägend eine, ähm, eine physikalische Qualität und äh, ich kann in meinen in meine Bilder keine, keine Farbe benutzen, nur die nur als Farbe äh, reagiert. Und ich muss einfach irgendwie so eine Art Temperatur fühlen, ne? so eine Art Wärme und so weiter. Das, also, deswegen spreche ich von physikalischer Qualität. Und das verbindet mich zu meinem äh, Ursprung. Äh, Architektur es ist, äh, es ist äh, eine, ja, das ist, sagen wir mal, so eine, äh, ein, ein, ein, eine Vielleicht irgendwas, an, an was ich festhalte, was ich, wo ich eine Erfahrung habe, eine reale Erfahrung. Weil ich habe das gelernt, ich habe auch ein bisschen im Architekturbüro gearbeitet. Das gibt mir auch äh, ein bisschen Sicherheit, äh, ein, ein Gerüst, so eine Art Gerüst, im Bild zu bauen, dass ich, dass, dass ich mich doch da befinde. Ja. Weil das war auch nicht so einfach, sagen wir mal, so eine <lacht> mich äh, in, der, in der, diese. Welt der Kunst in Europa und Deutschland, mich in Position zu finden. Die Malerei kann eigentlich für mich nur funktionieren, wenn die auch ähm, von realen äh, Erfahrungen kommt. Also was ich erlebt habe, was ich gesehen habe. Es kann auch mental physisch oder oder auch nur visuell sein, aber Hauptsache, dass die, dass dieses Erlebtes äh, emotionelle äh, Generierende Gefühle äh, schaffen. Und das ist dann, deswegen spreche ich auch von diesen Farben. Ne, die für mich sind unheimlich wichtig, wenn, wenn das Gelb eigentlich ein bisschen wie das, wie das Gelb von, von der Stadt Rardaia in der Wüste äh, äh, fühle. So. Oder das Licht in meinen Bilder, es ist, ist wichtig, wenn ich, es wenn ich in einem Bild an, an Tipasa mich erinnert. Äh, da, wo der Albert Camus auch. Äh, das Buch über das Buch die Hochzeit des Lichtes mhm. weil, wo er beschreibt auch das Licht in dieser Region und und das sind dann die die die die, die, ja, die, die Elementen die ich in meiner Arbeit ja. die zu meiner Heimat oder zu meinem Ursprung verbinde ja, ja, ja, ja. Ja farbe und bei dir würdest du auch etwas wie ähm, beschreiben etwas in deiner arbeit die könnte von ähm, farbe auch und die und äh, auch die auch ähnliches ist die unterschiedliche geruch weil die Feuchtigkeit anders ist dann, äh, und äh, das ist der Geruch ist da auch anders. Du arbeitest auch mit, mit Erde, mit äh, ja, Ton. Ne? Das ja. ist auch so ein lebendiger Geruch, Wasser. Äh, das, ja. Ja. Ja. Und äh, auch ich arbeite mit dem Thema von äh, Mythologie ja. und das habe ich auch. Und aus Japan viel mitgenommen, denke ich, da ich, ähm, vielleicht geht das Thema wieder so ein bisschen zurück, aber ähm, ich bin ein bisschen abergläubiger, denke ich, als deutsche Leute, ich habe keine Religion, aber ich habe schon Angst, wenn ich im Wald allein so in Dunkelheit spazieren gehe, dann fühle ich mich irgendwie so, ich brauche so einen Schutz so eine Art von Charisma. Vielleicht sowas denken die viele deutsche Leute nicht, solche Gefühle habe ich. Mhm. Ja. Und auch hier, vielleicht in Europa ist es so, dass es so wichtig ist, so zu reden und die Gedanke, alles so Wort jemandem zu sagen. Aber in Japan, das ist nicht so. Deswegen es gibt es so viele und Weichheit sozusagen zu Menschen. Die, so die Beziehung ist etwas weicher, denke ich. Ja, das mhm. ist der Unterschied. Ja, ja. Ich denke, und dann ich habe immer noch die, und die weiche Sache, mhm. während ich jemanden kommuniziere. Und das stört manche, manche Leute. Und, aber manche Leute mögen das. In Deutschland. Ja, sowas. Ja. ja, das ist doch eine super Statement, dass die Menschen depend wo, die Menschen mögen das, Menschen mögen ja. vielleicht doch nicht, wie so depend woher und was, was passiert und so. Das ist doch eine ja. Auch, äh, interessante. Ja, ich habe noch eine, eine, eine, so eine, eine äh, Frage wegen die. Das Bild, also du, du hast dich äh, zum Beispiel, du hast gesprochen über Mythologie, aber mhm. wir, wir haben auch äh, in deiner Kultur, war ein bisschen was ich äh, äh, erinnere, mhm. äh, die Ideogramm fast könnte auch ein Bild sein, ja? diese Kalligrafie. Ah, ja. ja, das ja. ist so. Und mhm. da bist, aber es ist extrem abstrakt, das gibt kein ja. Bild. Aber ihr, ja. in eurer Kultur, ihr habt auch super. Äh, Kommt, sie hat die ganze äh, äh, Kunst in Europa geprägt, Picasso und so wie die Afrikaner auch, Kultur, äh, über die äh, Estampe japonaise, japanische Estampe. Palligrafie äh, meint. Genau, ja. Lithografie von, äh, von, ja. von Japan, die hat auch Picasso und viele sehr beantruckliche viele mhm. so von so, äh, Lithografie, ja. Ja, ja okay. genau. Äh, so. ja. Aber das ist Bild. Ja. und Du hast also ein Doppel, sag ich. Du hast die Kalligraphie, mhm. der kein Bild ist. Das mhm. ist sehr mental, ja. so. Und du hast das äh, lithografie also Druckgrafik. Zum mhm. Beispiel, die haben nach Europa sehr früh sehr viel beeindruckt. Ja. Ja. Aber bei dir auch. Es gibt auch eine äh, unglaublich schöne Sch äh, Schrei Schrei Schreiben, in arabisch, so. Aber ja. das gibt auch das Bild ist verboten es nur abstrakt, wenn man sieht die ganze Geschichte auf uh, uh, eure Land, uh, es ist das Bild ist verboten, das ist der de Figuration, man darf nicht so den de Körper uh, und so weiter, aber man darf wer will sagt das? das, man darf alles sowieso, bald <lacht> dass man Künstler oder also ich meine, aber das ist in der Kultur und das ist interessant, die die die Bewegung, das von von den den den, den ähm, Absence, wie sagt man das auf Deutsch, Absence, die, diese, diese, äh, wo, wo nichts da, also keine, äh, wie ja, sagt man das? Ab Abwesenheit. Oder ja, oder Abwesen ja, Abwesenheit. Genau, ja. genau. oder kein Körper, aber nur der Mental, das, das, das, das, das, das, das Geist, das, das Schreiben. Die, die, deswegen seid ihr, in den, in, auch in Japan, magnifik. die Poesie, das Gedicht. Mhm. Er bringt auch die Aiku zu uns, ja. unglaublich, und die Poesie Arab, die arabische po äh, Gedichte sind die den schönsten der Welt. Mhm. Und das, also natürlich sind wir sie nicht hier da, zu so sprechen, welches Medium und so weiter, aber mhm. ihr, ihr habt das auch hinter äh, euch. Ja. Oh Mensch. Einfach nicht drangehen. Äh, dann aber kannst du <lacht> Du, äh, Entschuldigung, das ist so. Macht ja, nichts. Ja. Nee. Es tut Sie sehr leid. Wir haben noch eine letzte Frage. Noch, was, was so ja, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man überlegt, die, äh, die Impressionisten ähm, haben sich sehr viel über die äh, japanische äh, Druck. Grafiken. Ja, das, ähm, das ist ganz klar. Die, diese Vereinfachung und sehr reduzierte und offen äh, ein ganz anderer Raum, was in Europa damals oder eben diese Impressionisten, die dann äh, versucht haben, sich von der, von der Gegenständen zu befreien. Ne? Und wenn man überlegt, dann äh, an, an, an den äh, an diejenigen, die dann im Süden äh, von äh, Frankreich oder nach Nordafrika gegangen, Matisse in Marokko, genau. da ist das wiederum das Licht als Brecher der äh, Materie. So. Mhm. Das heißt, die Impressionisten haben gesucht, äh, sich zu befreien von der Gegenstand und äh, das haben die eigentlich äh, nicht. In Norden erfunden, sondern eben äh, durch diese Erfahrungen, die gemacht haben mit äh, japanischer Malerei oder asiatischer Malerei oder ähm, Druckgrafiken und das Licht in, der, in, in, in Südfrankreich oder Nordafrika, Paul Klee in Tunisien, ja, ja. da sind alle... Le Corbusier, wenn Le Corbusier zum, klar, in, in, in Architektur. Ja, ja, natürlich, ja. aber das ist die Bewegung. Also das ist, das ist eigentlich das... Es ist eine, eine, fast eine riesige Hommage an, an, an, an die Bewegung. Es ist die nie, weil sie sind sie nur da für Reisen Absolut, ja, und dann ja. zurück. Aber das ist eine Hommage an die Bewegung an Künstler, der kaum sich bewegt. Es ist, ist natürlich sehr arm am Ende, sehr sehr trocken. Ja. Und ihr, ihr macht das auch natürlich mit der ganzen Vor Vorkultur von euch. Was ja. passiert von die, die, die, die, die beeinflusst die ganze Europakultur mhm. und da wie, wie auch äh, zu gehen zum Afrikaner äh, natürlich für diese berühmte Licht aber mhm. in Japan ihr habt auch super Licht äh, auch ja ja, ja also das fantastisch Licht, ja. Äh, das vielleicht fehlt dir diese Licht oder ja ich denke und, die, das Himmel ist ein bisschen so tiefer als Deutschland in Japan Vielleicht, ich denke so, weil ich in Hamburg wohne, ja. da ist ganz frach, ja. <lacht> aber weil das Himmel so tief ist, ähm, und, äh, ich fühle mich, das Licht kommt auch ein bisschen nah und starker, starke Kontrast ist äh, deutlicher, ja. denke ich. Ja. ja, und bei euch, also euer Licht ist auch das wunderschöne Licht des Weldes auch in Süden, bei der Mediterranee und der der ganze Küste mhm. da, das macht auch einen extremen großen Beeinfluss. Ja, also mh, wenn es um, um ich habe jetzt nicht die Frage verstanden, aber ich, ich versuche no, no, no, mal, ich, ich versuch mehr mal mehr einfach mal so. Nein, nee, nee, ich wenn so, so wenn also wenn es um Licht ist. geht. Ja, aber ich es fehlt dir diese, diese Licht, du, du kriegst den in deine Malerei, du nimmst die Farbe, aber zum Beispiel, es regnet oft hier, zum Beispiel. Ja, das ist... Ähm, ja? Für Small Talks jetzt. Ja, aber man freut sich, wenn, wenn wieder so hell ist und die Sonne scheint. Ich glaube, das, ähm, das ist der Unterschied wahrscheinlich. In meinem in, in, in, in Land scheint die Sonne immer und dann merkt man das gar nichts. Und hier freuen wir uns immer wieder, wenn die, wenn die da ist. Aber ich glaube, man, es gibt auch, was man verliert vielleicht, aber man gibt auch einige Dinge, die man gewinnt. Das ist, ich glaube, das ist ein Kompromiss. Aber wie gesagt, ich kann mich erinnern, als ich hier kam, die ersten Monate war ich sehr einsam. Klar, normal und dann ein bisschen verloren, aber es ist unglaublich äh, interessant, äh, die Beobachtungen, die ich gemacht habe, zum Beispiel, äh, beim Laufen auf der Straße sehe ich Menschen, die genau, fast genauso aussehen wie ein paar Freunde in Algerien. Ne? Und auch die, nicht nur die von Aussehen her, sondern auch wie die sich bewegen. Ne? Und dann denke ich ja, es ist eigentlich. Ich, ich, ich, ich, Manchmal wollte ich sogar die ansprechen und sage: hey, "Hör mal, so hatten eine Doppelgänger in Algerien." Und ich glaube, was ist damit gewonnen, ist die diese Empathie zu den äh, zu den Menschen. Und dann denkst, die sind doch nah. Und, und das ist, ich glaube, was man gewinnt in solche Situationen, wenn man in, Land sich befindet und so weiter. Ja, weil wir ein bisschen fragilisiert ja, ja. sind, weil ja, ja. wir sind einsam, aber einsam nicht, nicht immer, ja. aber von Anfang, ja. wenn man äh, ankommt in eine fremde ja. Land, man muss wieder alles bauen, ja, deine stimmt. Netz, ja. deine deine deine Freundkreise ja. äh, und vielleicht die Liebe oder was mhm. wie immer, Studio finden, Geld verdienen, mhm. ähm, so und so, also das ist schon Deswegen auch, die, das ist eine Hommage an die Bewegung, mhm. weil das ist ein Risiko zu nehmen. Ich denke auch als Künstlerinnen und Künstler, das ist eine, eine, eine wichtige Sache, sich mhm. Risiko zu nehmen, zu bewegen und dann vielleicht nicht für Ewige, die ganze Leben in einem Land, wer, wer weiß, in Ausland mhm. zu leben, wer, wer weiß, ist auch möglich. Das, das, das macht die, die, die Gesellschaft so spannend, weil es ist so ein Mix von, mhm. der, von der unterschiedlichen und Besonderes in der Kunstwelt, denke ich. Eine unterschiedliche so Mix von Kultur, ja. von, von, von, von, von Gedanken, die ja. sind auch anderes. Äh, alles so. Und deswegen auch diese Kult, äh, Kunstplattform ist so schon eine, ein besonderes Glück, da zu bewegen, mhm. als Mensch. Denk, Allgemeiner denke ich, als äh, in, äh, in, wer bin ich zu beurteilen, aber in, äh, in internationale Banking. Mhm. Wer weiß, aber vielleicht ist es doch auch interessant. So Und vielleicht lernen wir durch das auch ein bisschen Humanist zu werden, ein bisschen Humanist, wie sie das auch, äh, für, Humanist, äh, verstehst du, was ich meine? Oder so? ähm, Menschlich. Menschlich, eine Art von Menschlichkeit. Mhm. Ja, so, äh, so. Mhm. Weil wir haben... Wenn so, wir zwei Kulturen wissen. Ja, weil so, wir ah, ja. Ja. ja, ja, ja. Wenn es gut klappt, ja, das ist nicht immer der Fall. Wenn, ja, es kommt, es kann, ja. Ja. wenn ich manchmal sehr müde bin, dann und, äh, werde ich nicht so freundlich. Und dann, aber wenn ich, ja, das, das ist so, ein ideal für mich so manisch, hast du gesagt, ja, manisch zu sein, das ist schön. Mhm. Ja. Mensch zu werden. Ja. Oder unsere Menschen entwickeln. Ja. Ich denke, die Bewegung gibt uns diese Möglichkeit, das zu forschen mehr. Ja. mehr Nicht mehr anderes vielleicht. Mhm. Weil äh, manchmal man hat man mehr, mehr Schmerz, mehr einfach Schmerz, als äh, wenn man hat, alles gut zu Hause hat und äh, mhm. Mama ist da oder was wie immer. Also mhm. Ein bisschen dieses Richtung. Ja. So. Wir haben so viel Glück gehabt, weil ich sage in der Vergangenheit. Aber so, mhm. ich weiß nicht warum, aber weil wir haben alles unsere Bewegung gemacht mit Friede und äh, selbst gewünscht mhm. äh, und das ist eine große, denke ich, ein großes Geschenk. Voilà. Ich, kann, ich, ich habe meinen Abschied gesagt. Wieso könnte sowas <lacht> kommen? Weiß, das letzte Wort. Äh, was willst du sagen für fertig? Wir machen die unsere Gespräch jetzt am Ende. <lacht> um, um, um, also das war und, äh, interessant, was du und so äh, gesagt hast für mich, dass äh, du über Licht geredet hast und du über, das, äh, über die so, Kunst aus deine Sprache gesagt hast und auch andere Dinge. Weil und, ich als Ausländerin hier für andere Dinge so konzentriert habe. Und du bist auch Ausländer hier, obwohl natürlich du wohnst länger hier in Deutschland. Und du denkst aber nicht so wie ich, sondern du denkst ganz anders als ich. Und ja, du auch. Und, ja, das war interessant. So. Heute, ja. Und äh, du hast gesagt, äh, du bist bald 60. Du bist bald 60 Jahre alt. Und du bist, äh, auch wenn ich richtig verstanden habe, du wirst auch bald 60 Jahre alt. Oder ich, ich gehöre nicht. zu demselben Club wie die. Valerie. Okay. Okay. <lacht> ich bin auch äh, 1959 geboren. Ich bin gerade jetzt vor ein paar Wochen 61 geworden. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Danke ja. ja, dann doch habe ich nicht so ganz äh, falsch geraten. Ne? Ja. Nein, nein, und das, dann, äh, ist ja. Ja. das ist das äh, ist auch schön für mich so zu sehen, wie und, äh, ihr hier in Deutschland oder in Europa als, als Ausländer so weiter als Künstler auch so und, äh, gekommen seid. Und das war auch für mich sehr interessant. Ja, ja. ja. Okay, so. Und Ries, willst du ein letzte Worte sagen? Ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich sagen soll, aber ich freue mich auch, äh, dich zu kennenlernen lernen und, und äh, mit, mit euch diesen Gespräch geführt, auch wenn es jetzt so kurze Zeit ist. Aber es gehört alles zu diesem Projekt, das auch ganz schön ist. Ähm, ja, danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass äh, trotz jetzt die schwierigen Zeiten äh, dass die, dieses Projekt und diese Ausstellung dann äh, doch äh, gesehen wird und äh, in, äh, in den nächsten Monaten hoffentlich. Wir, ho wir hoffen ja. dass alles. Das lohnt sich, das anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Und äh, man kann nur hoffen, dass die ähm, diese undurchsichtigen Feinde <lacht> irgendwann mal weggehen. Ja. ja, okay. Aber ich bedanke mich auch herzlich, dass ihr dabei beide gekommen sind. danke, schön. Ja, danke schön. Also, tschüss. <lacht> Danke.